Nicht Wochenende, die gute Laune steigt und ich kann es kaum erwarten Ich reibe mir die Hände, gleich ist es so weit und dann geht es in den Garten Lieber Gott, ich danke dir, denn es ist schon zehn vor vier Eine straffe Woche liegt nun hinter mir, der Chef war wieder unerträglich Ständig nur ermaulen, wie ich auch agier, so langsam wird die Arbeit kläglich. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, ich weiß das. Doch bitte schikaniere mich nicht, es ist Freitag. Freitag ist so ein geiler Tag, Freitag, ein Tag den ich sehr mag. Meine sieben Sachen sind schon eingepackt Ich lasse mich nun nicht mehr stören Das Telefon, ist läutet fast im Minutentakt Ich kann es sehr gut überhören 30 Grad und Sonnenschein Schöner kann ein Tag nicht sein Echte Langeweile kommt hier niemals auf Die Arbeit fordert mich beständig Habe ich mal Pause?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 Den ich sehr mag. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ich weiß das. Doch bitte schick. Tag, Freitag, ein Tag, den ich sehr mag. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ich weiß das. Doch bitte, bitte schick ihr mich nicht. Es ist Freitag. Freitag ist so ein geiler Tag. Freitag, ein Tag, wie ich ihn mag.